Ja, guten Tag, mein Name ist Ulla Gerke. Ich bin Abteilungsleiterin für Personal und Organisation bei der Stadtverwaltung Soest und möchte Ihnen heute unser Projekt Online Bewerbungsverfahren für Veranstaltungen vorstellen. Soest ist eine alte Hanselstadt und in dieser Rolle auch Veranstalter der größten Altstadtkirmes Europas, der Allerheiligen Kirmes, mit tatsächlich 400 Schauferstellern pro Jahr auf 50.000 Quadratmeter Altstadtgelände. Und wir bekommen in jedem Jahr 1700, 1800 Bewerbungen, die wirklich mehrere Aktenschränke füllen mit all den Unterlagen, die auch um nachweisen, die von den Staustellern hochgeladen werden müssen oder zu uns zugeschickt werden müssen. Und das wollte unser Bereich einfach nicht mehr so haben und ist daher entstand bei uns der Gedanke, das System wirklich komplett das ganze Auswahlverfahren das Bewerbungsverfahren vollständig zu digitalisieren. Wir haben uns auch überlegt, dass das natürlich nicht nur exemplarisch für unsere schöne Soesterstadt mit der schönen Allerheiligenkirmes gilt, sondern auch für viele andere Kommunen, die natürlich auch alle Veranstaltungen kleinerer oder größerer Art haben. Und wir haben von Bewerberseite her gedacht, der Bewerber meldet sich in unserem Serviceportal an, kann dort alle Unterlagen und alle erforderlichen Nachweise hochladen. Äh, dann ähm, kann, ähm, können auch Unterlagen noch äh, nachgereicht werden. Die äh, Sachbearbeiter auf Sachbearbeiterebene bekommen dann diese Unterlagen automatisch äh, in ein Fachverfahren äh, herübergespielt. Äh, dort äh, wird dieses Fachverfahren wird erweitert, um den kompletten Auswahlprozess, der dann auch digital abgewickelt äh, werden äh, kann, ähm, ebenso wie die Bescheiderteilung und auch die äh, Zahlbarmachung oder die äh, Zahlung durch die äh, Beschicker der Allerheiligen Kirmes, die ausgewählten letztlich, erfolgt dann über ein Payment. Äh, last not least sollen alle Unterlagen dann in ein Dokumentmanagementsystem überführt werden, äh, sodass nirgendwo äh, mehr mit Papier gearbeitet werden muss. Wir denken, da auch beim Oktoberfest in München wir feststellen mussten, dass noch mit Papier gearbeitet wird und auch in vielen anderen Kommunen man uns nicht sagen konnte, ob es irgendwelche Fachverfahren oder sonst etwas gibt, dass es ein System ist, das wirklich sehr übertragbar ist auf eine Vielzahl anderer Kommunen und natürlich über diesen die Portalnutzung auch relativ problemlos auf alle anderen Kommunen, zumindest im südwestfälischen Bereich, aber auch auf andere Kommunen, die mit einem Portal arbeiten, übertragbar sein dürfte.